So, ich würde uns erstmal vorstellen, ähm, wir sind das äh, Team First Aid Alpaka, bestehend aus mir, Mr. Tuxer, äh, Siri und natürlich ähm, unseren allergrößten Helfer, das Reisealpaka, das hat uns selig unterstützt und durch das Projekt geleitet. Genau, worum geht es beim äh, First Aid Alpaka? Wir haben ein Forum erstellt, wo sich äh, Dresdner SchulsanitäterInnen verletzen können. Sie können ähm, Statistiken einsehen zu Häufigkeiten von Verletzungen an Dresdner Schulen. Ähm, aus dieser Statistik können dann die Schulen sozusagen ziehen, dass ähm, die an bestimmten Stellen vielleicht die Sicherheit ein bisschen vergrößern müssten, zum Beispiel wenn da steht, dass sehr viele Treppenstürze äh, passiert sind, passend zu TUXA heute, ähm, dass die dann sagen, ja müssen wir mal gucken, dass wir an unseren Treppen irgendwas vielleicht sicherer machen. Und äh, so nebenbei ist es noch eine Vernetzungsmöglichkeit für SchulsanitäterInnen, aber das zeigen wir euch nochmal genauer. Genau, und nochmal kurz zusammengefasst die Funktion. Wir haben ähm, die Statistik, die einsehbar ist. Wir haben ähm, ein Formular, um selber Einsätze hochzuladen, damit die Statistik halt weiter gefüttert würde. Ähm, und ein kleines Forum, Forum zum Vernetzen. Genau, ähm, was das so bringt, das Ganze, sind halt ähm, eine effektivere Erstversorgung, durch, dadurch, dass man sich besser darauf vorbereiten kann, weil man ja sieht, was irgendwie tendenziell häufiger dann passiert. Ähm, die Sicherheit kann erhöht werden an den Schulen, wie gesagt, und man kann langfristig Material planen. Wenn man zum Beispiel sieht, ja, wir brauchen häufig Stabilisationsverbände, müsste man davon halt mehr dann anschaffen. Äh, um so ein Projekt natürlich zu so realisieren, haben wir folgende Technologien verwendet. Ich habe auch gerade schon gesehen, dass wir eine vergessen haben. Ähm, die erste würde lauten Mate um natürlich wach zu bleiben die ganze Nacht. Ähm, wir haben dann auch noch HTML und CSS verwendet. Ähm, das nutzt man halt so, um Webseiten zu bauen. Ähm, dann haben wir noch ChartJS verwendet, um die Diagramme zu erstellen und halt Statistiken auszuwerten. Äh, Map, um diese Präsentation gerade anzuzeigen und zu erstellen. Ähm, dann nochmal GitHub Actions, um halt die Webseite zu bauen. Und halt dann noch das Restliche. Unser Projekt äh, ist übrigens auf GitHub verfügbar und ähm, steht unter der GPL3-License. Ähm, und wir haben noch, um das Fabmobil mal auszuprobieren, ähm, uns unser Logo nochmal ausgedruckt. Das ist die Frage, ob die Kamera hin Haben wir so für uns kleine als Erinnerungsstück das immer ausgedrückt im Leserkater? Okay, jetzt kann es weitermachen. Noch eins. Noch eins. Genau, und ähm, jetzt würden wir euch kurz die Webseite zeigen. Die Frage, ob du umspringen kannst. <lacht> haben es gleich. Ah, da ist sie ja. Also das ist unsere Startseite, da hat man so einen kleinen Einführungstext, worum es auf der Seite geht. Ähm, die Menüs oben, die man da in der Ecke auf dem grünen sieht, ähm, werden nochmal erklärt, wo man was findet. Kannst du genau, dann haben wir hier ein Formular, wo man die Einsätze eintragen kann, da kann man auch tatsächlich schreiben. Und bei Typ der Verletzung kann man das auswählen, da haben wir ein bisschen was vorgefertigt. Das Ganze wird dann in die Statistik umgeleitet, die es hier nicht anzeigt, das ist sehr schön. Und ja, Die Statistik basiert auf Chart.js und das bezieht sich die Daten der Set noch aus statischen Demo-Werten. Ähm, wir haben auch das Ziel, die Werte dann auch noch ähm, basierend auf Live-Daten anzupassen. Das heißt, ähm, wenn ein neuer Fall eintritt, dass wir halt einfach bloß den Wert um 1 erhöhen. Genau, dann haben wir noch zum Schluss das äh, für Kontakte, wo man einmal eine Vorlage hat, um selber was ähm, sozusagen hochzuladen, wenn man sich über irgendwas unterhalten möchte oder man kann unten auf... Ähm, andere Anzeigen antworten. Genau, ich kann schon weiterreden. Als äh, Fazit haben wir sozusagen unseren Ausblick auf ähm, was, das, was wir noch machen wollen. Wir wollen das auf Sachsenweit ähm, erweitern, das Ganze, damit einfach mehr Daten sind. Wir brauchen eine allgemeine Datenbank, um das Ganze überhaupt zu speichern. Und äh, das allgemeine Backend äh, überhaupt noch ein bisschen erstellen, dass es irgendwie ein bisschen mehr im Hintergrund läuft. Und äh, zum Ende möchten wir dem Team von JugendHack danken, unseren oh. beiden Mentoren Yoshi und Yuki für die Unterstützung und Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Wir haben schon gehört, wie es weitergehen soll. Ich nehme an, du bist auch Schulsanitäterin. Das heißt, es ja, war ich. auch so ein inneres Anliegen, du bist mit diesem Projekt schon hergekommen. Also ist mir, ich wollte irgendwas in Verbindung mit Schulhandeltdienst machen und da ist mir das dann eingefallen? Okay, das heißt auch dieses Projekt wird definitiv weiterlaufen und weiter wachsen? Vielleicht nicht genau so, aber ungefähr ja. Okay, dann wünsche ich dabei viel Spaß und viel Erfolg und nochmal herzliches Dankeschön.